Psalm 23, ein Lied von David Der Herr ist mein Hütte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er führte mich auf rechte Straße um seines Namens Wille. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich keine Unglück. Denn du bist bei mir. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn, dort möchte ich mein Leben lang bleiben.